It's me, BBC Microbit. Lerne meine Ausrüstung kennen. Damit du mit mir arbeiten kannst, musst du mich zuallererst mit Strom versorgen. Das geht mit Hilfe der optionalen Batteriebox. Oder indem du mich über ein Micro-USB-Kabel an den Computer anschließt. Das Quadrat, das du in der Mitte siehst, sind 25 LEDs. Man nennt das auch eine LED-Matrix. Dort kann ich einen Text als Laufschrift ausgeben oder einzelne Buchstaben, Zahlen und Symbole anzeigen. Links und rechts von meiner LED-Matrix findest du die Buttons A und B. Du kannst also bestimmen, was ich tun soll, wenn du mich ganz fest drückst. Ein bisschen Luxus muss sein. An meine fünf goldenen Pins kannst du weitere Bauteile und Sensoren anschließen oder mich in einen Stromkreis einbinden. Krokodilklemmen können da zum Beispiel sehr hilfreich sein, auch wenn sie ganz schön zwicken können, wenn sie sich an mich klemmen. Hey, mir ist langweilig, dreh mich doch mal um. Jetzt hast du freien Blick auf den Prozessor, also mein Gehirn. Ich sage nur klein, aber oho. Zudem kann ich über den Lage- und Beschleunigungssensor feststellen, ob du mich gerade fallen gelassen, gedreht oder auf den Kopf gestellt hast. Mir geht also nichts. Hey, aufhören! Mir wird ganz schwindelig. Damit ich mich in der Welt orientieren kann, verfüge ich auch über einen Magnetometer. Du kannst mich also auch als Kompass verwenden. Zudem bin ich eine mobile Wetterstation. Ich kann zum Beispiel Temperaturen messen oder feststellen, ob es hell oder dunkel ist. Und zu guter Letzt bin ich auch ein geselliges Wesen. Über Bluetooth kann ich Nachrichten an andere Microbits versenden, aber auch Nachrichten empfangen. Wie du mehr sagen kannst, was ich tun soll, erfährst du dann im nächsten Video.